Meine Ziele für 2018 sind vier Hauptziele und ein paar Nebenziele, die zwischendurch immer mal ein bisschen dazukommen können, jetzt noch über die Tage, Ich meine, das jahr hat gerade erst angefangen. Und zwar ist das erste Ziel, was mir wirklich sehr, sehr wichtig ist. Willkommen Leute, mein Name ist Herthion und ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute spielen wir mal ein bisschen TTT auf Gomme und ich habe ein paar Themen anzusprechen, die mir am Herzen liegen. Diese werde ich jetzt abarbeiten, ich habe mir einen kleinen Zettel dafür gemacht. Da stehen vier Punkte drauf, die ich heute mal ein bisschen abarbeite, drüber rede und so weiter. Ähm, und ja, reden wir nicht so viel, den direkt los mit Nummer 1. Und zwar ist das, dass ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe dass ich, ähm, dass ich seit schon längere tagen an einem herzensprojekt arbeite ich habe darüber in dem Jahresrückblickvideo video geredet dass ich gesagt habe leute es kommt was großes auf euch zu passt auf und so alles und das ist mein herzensprojekt und für das arbeite ich jetzt schon sehr sehr lange hoffe dass das dann auch später gut bei euch ankommen wird wenn das fertig ist ich gehe jetzt einfach vom tester weg ich habe jetzt kein bock hier okay, die ganze zeit am tester zu hocken. und auf jeden fall arbeite ich da jetzt schon seit tagen sehr oft dran was es ist verrate ich euch natürlich nicht das bleibt dann so eine kleine überraschung Lol. Ja, das ist dann so ein kleiner Überraschungseffekt von mir. Ich hoffe, ihr freut euch darauf, denn es wird groß, Leute, das wird sehr, sehr groß. Und wenn ich mit diesem normalen Arbeitstempo, in dem ich jetzt auch bin, das heißt, ich glaube, am Tag bin ich jetzt zurzeit ungefähr fünf Stunden an der Arbeit. Aber Inno, wer den getötet. Ja, der. Vorne geht jetzt auch auf ihn. Okay, erst. Und wenn ich da jetzt in demselben Arbeitstempo weiterarbeite, sprich fünf Stunden am Tag, dann sollte das höchstwahrscheinlich Ende Januar bis Anfang Februar zu Ende sein. Ich hasse Gomme. So, wie gesagt, das wird dann so Ende Januar bis Anfang Februar fertig sein. Das ist natürlich noch ein bisschen, aber ich will halt einfach, dass das perfekt wird. Genauso ist, wie ich es mir vorstelle. Und das braucht halt einfach so seine Zeit. Und deswegen... Gebt mir ein wenig Zeit und freut euch dann, wenn es fertig ist. Gut, das nächste Thema ist das Jahr 2018. Für 2018 habe ich mir wirklich sehr, sehr viele Ziele gesetzt. Das ist sehr, sehr viele, also persönlich ein paar und auch was YouTube angeht, vier Ziele. Vier Hauptziele, vielleicht noch ein paar Nebenziele kommen noch dazu. Aber muss man mal gucken, ob der direkt Trader ist. So, meine Ziele für 2018 sind vier Hauptziele und ein paar Nebenziele, die zwischendurch immer mal ein bisschen dazukommen können, jetzt noch über die Tage, wenn er das Jahr hat gerade erst angefangen. Und zwar ist das erste Ziel, was mir wirklich sehr, sehr wichtig ist, einen schnelleren Abo-Zuwachs zu bekommen, beziehungsweise so schnell wie möglich mindestens die 1000 Abonnenten zu erreichen, denn ich muss ehrlich sein, ich finde mein Content jetzt... No, arrogant und so. Ich finde meinen Content gut. Sehr, sehr gut sogar. Gebe mir sehr viel Arbeit im Schnitt. Wie zum Beispiel jetzt bei den Comedy-Videos oder bei dem anderen Stuff oder jetzt auch bei dem. So, nach technischen Problem sind wir jetzt doch noch in Skywars gewechselt. Keinesfalls daran, dass ich gerade mehrmals gekillt wurde. Nein, nein, falsch verstanden. Und ja, jetzt nochmal, also mein Hauptziel ist halt wirklich, dass ich meine Community wachsen lasse. Also generell, dass die Community wächst, würde mich wirklich freuen. Wie gesagt, ich finde, dass meine Videos einen sehr guten Wert haben, was die Qualität angeht und ich mir wirklich auch sehr viel Mühe in die Videos gebe. Ich denke einfach, dass das zu wenig gewürdigt wird. Klar, die die Abonnenten, die ich habe, die sind wirklich, die sind Schätze für mich. Ich, ich liebe meine Community zurzeit. Es ist halt gleich mal einfach, ja, zu wenig, sage ich mal. Also es soll, wie, wie gesagt, es soll halt wirklich keinesfalls arrogant wirken. Oh mein Gott, nein. Keine Ahnung, das ist so meine Meinung zu der ganzen Thematik. Ähm, deswegen, wie gesagt, 1000 Abonnenten sind mein Ziel. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich schaffen werde. Ich hoffe es natürlich. Gebe alles dafür oder oh, kommt er ja direkt rüber? Warte ich mal direkt auf ihn. Mein nächstes Ziel für 2018 ist es, mehr Videos zu machen. Ich finde, meiner Meinung nach habe ich 2017 zu wenig Videos gemacht, um halt wirklich zufrieden damit zu sein. Oh. Und deswegen will ich einfach versuchen, so viele Videos wie möglich zu machen. Natürlich sollen sie dann immer noch Qualität haben. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche One-Taker. Sowas kommt mir wirklich gar nicht auf meinen Kanal. Das könnt ihr vergessen. Deswegen, ich, ich hoffe, dass ich das dann schaffe, vielleicht mehr Videos zu machen, um euch dann auch zufriedenzustellen und euch was zu bieten. Aber ich kann leider nichts versprechen. Das nächste Ziel für mich ist es, neue Projekte zu machen. Sei es jetzt ein selbstgeplantes Projekt oder ein Projekt von irgendeinem anderen YouTuber. Ich möchte wirklich mehr mit anderen YouTubern machen. Da helfen Projekte einfach am meisten, zumal mir Projekte, wie zum Beispiel Medieval damals, so Roleplay-Sachen, gefallen mir so unfassbar sehr, dass ich einfach wirklich mich freuen würde, sowas wieder mal zu machen. Diesmal dann auch richtig mit Leuten, die ich auch kenne und auch richtig durchstrukturiert. Oh danke. Mein allerletztes Ziel habe ich gerade auch schon angesprochen, mehr mit anderen YouTubern zu machen und generell neue YouTuber kennenzulernen. Ich finde, dass ich wie gesagt, auch, auch in dem Jahresrückblick... Nee, war das das Jahresrückblick-Video oder war das das Jahresrückblick-Video? Auf jeden Fall habe ich in einem meiner Videos gesagt, dass ich einfach zu wenig mit anderen YouTubern mache und keinen wirklichen Kontakt in andere YouTuber habe. Und der tötet mich jetzt, glaube ich. Oh, oh die Kombo! LOL! LOL! LOL! Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey, das sah so nach Hex aus, Alter. Das sah so verfickt nach Hex aus, wie ich den gerade genommen habe. Auf jeden Fall möchte ich dann mehr mit anderen YouTubern machen, durchstrukturierte Projekte mit denen machen und einfach Leute kennenlernen. Denn ich finde, dass ich ein bisschen zu wenig mit anderen YouTubern mache, das macht mich einfach nicht zufrieden. Deswegen gucke ich jetzt, ob ich, wie ich das jetzt mache. Guck, ob ich vielleicht Leute finde, die irgendwas machen wollen und hoffe, dass ich so schnell wie möglich ordentliche Projekte machen kann. Nächstes Thema, über das ich reden möchte, ist es, dass ich ja angesprochen habe, mehr Videos machen zu wollen. Die Frage ist nur, wie will ich das durchsetzen? Und da habe ich dann die Überlegung gefasst, ob ich vielleicht mehr Videos ähm, im Minigames-Bereich mache, dafür aber halt auch Richtig geschnitten. Aber vielleicht auch generell vielleicht ein wenig, wenig unaufwendiger, sage ich mal. Ja, dafür dann aber mehr Videos, die euch auch vielleicht zufriedenstellen können. Vielleicht auch ein bisschen lustig, wenn ich mal Minigames spiele. Ich, meine, ich bin ja PvP Pro, das, das merkt man und so. Oder falls ihr vielleicht doch keine Minigames sehen wollt, aber vielleicht wollt, dass ich mehr Videos mache. Auf was hättet ihr denn Lust? Ihr könnt mir mal eure Ideen hier in die Kommentare schreiben. Vielleicht finden wir ja was extrem Geiles, was mir gefällt und was ihr auch sehen wollt. Wenn ihr einen Kommentar seht, der euch schlecht gefällt, dann liked ihn auch, damit ich sehe, dass euch das gefällt und ihr das sehen wollt. Und ich komme, ich bin jetzt der richtigste Huch in so einer Welt. Oh Mann, ich hasse mich dafür. Ich hasse mich dafür so sehr, ne? Lol. Okay. <lacht> ich hasse mich dafür so sehr. Es tut, mir leid, es tut mir leid. Shame on me. Deswegen schreibt mir mal eure Ideen in die Kommentare und wenn wir was Cooles finden dann wird das vielleicht auch durchgesetzt. Denn die Sache ist einfach, dieses Herzensprojekt nimmt wirklich sehr viel Zeit in Anspruch. Ich habe gesagt, fünf Stunden am Tag. Und da reicht es dann nicht, wenn ich zum Beispiel ein 5 von minecraft studio mache, weil das wird dann noch länger dauern und alles, wie gesagt. Das waren jetzt die ganzen Themen, die ich ansprechen wollte. Sind nicht doch jetzt nicht so viele gewesen. Ich habe eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Wir spielen jetzt einmal nochmal die SkyWars runde zu Ende. Dann beende ich das Video auch und mache eine schöne Abmo. Außerdem, was mir jetzt gerade noch so eingefallen ist, ähm Gut, das vergessen wir dann mal wieder ganz schnell. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich habe einen neuen Skin. Den solltet ihr vielleicht schon in der Anmo gesehen haben. Das ist halt mein Medieval-Kopf und ein cooler Pullover und eine schöne Hose und ein paar tolle Schuhe. Das sieht mir Rücken. Warte mal, dann mache ich einfach kurz mal das Levy Cape aus. Und dann mach mal das Cape aus, das ist jetzt nichts besonderes, weil halt da das Cape ist. Und ja, das ist mein neuer Skin. Wenn ihr euch gefällt, könnt ihr es mir ja in die Kommentare schreiben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich den nutzen werde. Muss ich gucken. Für, eine, für das Herzensprojekt brauche ich den. Und deswegen habe ich ihn auch gemacht. Mir gefällt der sehr. Vielleicht behalte ich den dann auch. Aber das müsst ihr entscheiden. Sagt mir einfach Bescheid. Schreibt es in die Kommentare. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Das war's von mir. Und ich sage, ciao.